Und los! <lacht> Ohne Musik bei uns, bei mir halt. Und jetzt hier, äh, nächstes Thema: Reifen, wo 4 äh, sind wir jetzt. Also es setzt schon einiges voraus. Volle vorherige Videos äh, anschauen, wenn etwas nicht bekannt ist, und die Links anschauen. Wie auch immer, jetzt hier im Folgenden finden wir verschiedene Diagramme. Es geht um äh, Funktionen, Textaufgaben erkennen, was für eine Funktionen da steht und dann wie das Diagramm aussieht und so weiter und so fort. Und schauen wir mal zunächst einmal. Im Folgenden finden wir verschiedene Diagramme, Formeln und Namen von Funktionen als auch Textaufgaben darüber. Welche sind die richtigen Kombinationen für jede Textaufgabe? Mit Hilfe der Textaufgaben finden Sie die Werte der Parameter a und b der in der dem Text entsprechenden Formel. <lacht> Das sieht nicht. Ist, ist ein bisschen kompliziert, aber schauen wir mal. ja Die Texte zunächst einmal, da sind die Texte, die werden wir danach lesen. Da sind die Diagramme und da sind die Funktionsnamen und da sind die Formeln. Ja, was könnte zum Beispiel jetzt hier eine lineare Funktion sein? Das ist ja eine Gerade, eh klar, da ist es, ja was ist jetzt hier was könnte da eine wurzelfunktion sein das steht da das steht auch hier als gefragt da ist eine wurzelfunktion ja was könnte eine ähm, Polynomfunktion dritten Grades sein. Das Polynomfunktion, also das muss ich dann korrigieren, also ich muss hier Polynomfunktion schreiben, dritten Grades. Eine Polynomfunktion dritten Grades ist eine Kurve zunächst mal, keine gerede mal, hat eine äh, ungerade Zahl und fängt also von unten und geht nach oben oder umgekehrt von oben nach unten. Äh, aber sie endet ihre Richtung inzwischen. Das bedeutet, sie endet einmal die Richtung nach unten und dann einmal nach, wieder nach oben. ja und wenn wir dieses Phänomen ha haben, dann können wir an annehmen, dass es tatsächlich um eine Funktion, äh, Polynomfunktion dritten Grades, geht. Was haben wir jetzt hier noch? Das könnte eine Sinus- oder eine Cosinus funktion sein, die ist aber verschoben. Das heißt, es gibt eine Verschiebung bei dem Winkel. Ja. Was haben wir auch noch hier? Wir haben diese zwei Funktionen hier, die eigentlich beide Exponentialfunktionen sein sollten. Also die äh, treffen halt die x-Achse nicht und die Steigung wird immer mehr in diese Richtung oder immer werden in diese Richtung. Und das bedeutet hier eigentlich, dass äh, die Basis der Exponentialfunktion halt weniger als 1 ist. Und die, das sollte hier halt eine äh, indirekte Proportionalität sein. Ja? Und was das hier erkläre ich jetzt hier nicht, ist zu kompliziert ja gut also lineare funktion haben wir schon hier gesehen quadratische funktion haben wir hier nicht gesehen und das bedeutet wenn sowas in der textaufgaben äh, vorkommt muss ich das hier erfüllen oder doch da ist eine quadratische funktion das teil einer parabel man sieht den rest hier eigentlich nicht aber das ist hier das gleiche gespiegelt und das könnte tatsächlich eine quadratische funktion sein äh, ja, schauen wir mal, das werden wir gleich sehen. Das ist ziemlich charakteristisch. Ähm, auf jeden Fall könnten auch viele andere Sachen sein, das kann man überhaupt nicht sagen, aber es könnte auch Teil einer, äh, einer was ist gefragt, Quadratfunktion sein. Ja. Und äh, logarithmische haben wir hier nicht gesehen eigentlich, nein. Äh, exponentielle haben wir schon zwei gesehen, hier oben. Äh, lineare, quadratische, exponentielle oder grammatische Potenzfunktion, also das haben wir schon erklärt. Das sollte hier eigentlich eine ähm, Polynomfunktion gerade ist, das hier. Wurzelfunktion haben wir hier. Sinusfunktion, das könnte eine Sinusfunktion mit einer Winkelverschiebung sein und indirekte Proportionalität haben wir hier. Also diese Kombination hier haben wir schon erklärt. Schauen wir jetzt die Formel an. Also äh, A, Tangens B von X, haben wir in keinem Diagramm gesehen. Äh, Die Tangensfunktion halt, das ist hier eine Exponentielle Funktion. Die äh, unabhängige Variable steht in der Hochzahl. Das ist hier eindeutig eine lineare Funktion. Ja. Äh, und das hier ist eine, äh, eine indirekte Proportionalität, wenn wir B äh, als äh, unabhängige Variable äh, nehmen und eine direkte Proportionalität A als äh, unabhängige Variable nehmen. Das bedeutet, im ersten Fall hätten in diesem Fall mit A hätten wir eine lineare Funktion und umgekehrt haben wir eine indirekte Proportionalität. Das hier ist eine eindeutig eine Sinusfunktion und hier haben wir eine quadratische Funktion, ja. Und hier haben wir keine Ahnung, was das ist? Zu kompliziert. <lacht> das ist eine Art von komplizierter Potenzfunktion. Das sieht man allerdings hier gar nicht. Äh, also gehen wir jetzt zur Textaufgabe. Das ist mein Hauptanliegen bei dieser, äh, bei dieser Aufgabe hier. Also, dass man von den Textfunktionen etwas erkennt. Und fangen wir an. Fani will feststellen, ob er der Katze einen freien Fall überlebt lässt sie aus einem 8 Meter höhen Turm mit einer 3 Meter pro Sekunde Quadratfesten Beschleunigung fallen. Gut. Also wenn wir etwas ein Objekt äh, fallen lassen, dann macht es eindeutig oder nicht fallen lassen, sondern irgendwie werfen, ja, so, äh, waagerecht werfen, dann macht es eindeutig so eine Kurve, ja. Wenn wir einen Wasserstrahl so irgendwie mit dem mit dem Schlauch nach oben so richten, ja Und da sind, sieht die Wasserstrahlen Was so aus und dann geht es wieder nach unten. ja Und das ist eindeutig am ein Parabel und das ist halt eine quadratische Funktion. Ja? Und das ist immer bei einem Fall so. Ein Fall wird durch eine quadratische Funktion beschrieben. Und diese quadratische Funktion hier, da haben wir sie. Ja? Das ist es okay und die frage ist auch was das a und was da b sein könnte ja und wir wissen hier dass der anfangswert 8 meter also wenn die zeit zum beispiel 0 ist ist äh, der wertefunktion 8 also wenn die unabhängige variable 0 ist ist die funktion 8 also wenn das hier 0 ist dann ist die funktion 8 also b b ist halt 8 und das bedeutet die andere, andere zahl ist die beschleunigung mit 3 hier also a ist 3 Gehen wir zur nächsten Funktion. Die Bevölkerung in Deutschland ist 82 Millionen und wird jede Jahrzehnte um 2,3% weniger. Das ist eine Exponentialfunktion, eindeutig. Gehen wir da, da sieht man noch besser. ja Und das bedeutet jetzt hier, diese Basis hier, das ist eigentlich die Basis e hoch b d ist die unabhängige Variable, diese Basis hier sollte 100% minus 2,3 b, ja, was bleibt, 97,7%, also 0,97. Und das sollte diese Basis sein, der Exp äh, Exponentialfunktion, ja. Und das bedeutet, e hoch b ist 0,97 und wenn man das jetzt, äh, wie wir schon bei, äh, äh, der Umkehrfunktion von Exponentialfunktion gelernt haben. Das ist der natürliche Logarithmus. Das bedeutet, b sollte der natürliche Logarithmus von 0,977, also minus 0,0233 sein. ja Die Bevölkerung wird immer weniger. Das sieht man hier jetzt auch in dem entsprechenden Diagramm hier. Ja? Das bedeutet jetzt hier, dass b haben wir jetzt hier gerechnet und a, was ist a? Die Bevölkerung ja am Anfang, wenn die Zeit 0 ist. Ja, wenn das hier 0 ist, ist E hoch 0, das bedeutet, das ist 1. Und 1 mal A ist A. Und das ist die Bevölkerung am Anfang, wenn T 0 ist. Also der Punkt hier, das ist eigentlich unser Y-Achsenabschnitt bei dieser Funktion. Ja, Und das ist in diesem Fall äh, 80 Millionen, glaube ich, ist auch in der Aufgabe geschrieben. Äh, gehen wir hoch, so geht es leichter. Ja, 82 Millionen. Ja. Das ist unseres A. Bei C, beide der Schwingung einer Feder, ist die maximale Ableckung 3 cm eine Vorstellung, die Wiederholung braucht 350 Millisekunde. Gut, gehen wir dort jetzt. Eindeutig ist das eine Sinus- oder eine Kosinusfunktion. Ist egal jetzt hier. Wir haben jetzt eine Sinusfunktion. Wir haben allerdings hier die Zeitverschiebung, weil es sollte da oben sein, also bei der Y-Achse. Aber das haben wir jetzt hier nicht geschrieben. Das spielt keine Rolle jetzt hier Wo die Erklärung. Und, was sollte jetzt hier A sein? A sollte die Amplitude, so wie weit es oben und unten geht. Und wie weit es geht nach oben und unten, die maximale Ablenkung sozusagen, das ist die Amplitude. das kann man von der Zahl hier davor sagen. Also A ist in diesem Fall, gehen wir wieder oben, ja, Ups, hier, T, die, die maximale Ablenkung ist 3 cm. Ja. Also das bedeutet, A ist halt 3. Gut. Und was sollte dann die andere Zahl sein? Dieses 350 Millisekunde. Ja, das ist halt die Periode. Wie lange eine Wiederholung dauert. Und das ist jetzt nicht so leicht zu erklären, aber wenn man das so schreibt, ist das hier unten die Periode. Die habe ich jetzt hier in Sekunden angegeben. Das bedeutet, diese Funktion hier, das y ist in Zentimeter und die Zeit ist in Sekunden. Gut, gehen wir oben wieder. Td, ein Baum ist 3,15 Meter groß und wächst pro Woche um 5 cm. Eindeutig eine lineare Funktion. Eine lineare Funktion haben wir bisher schon äh, um einiges gearbeitet, bearbeitet. Also ich brauche jetzt hier, glaube ich, wirklich nichts mehr sagen. Das geht hier tatsächlich nach oben, das wächst und das, die, äh, der Anfangswert, also äh, der, die Y-Achsenabschnitt ist halt 3,5, der Wert am Anfang. Gut, gehen wir oben. Nächstes. Ein 1,8 dezimeter große Kerze schmilzt jede Stunde um 3 Zentimeter. Wieder eindeutig eine lineare Funktion. Nur die geht nicht nie nach oben wie hier, sondern nach unten. Das haben wir jetzt hier nicht äh, gezeigt. Und äh, in diesem Fall halt ist der Anfangswert 18 cm, also wie viel der die Kerze am Anfang ist. Und das haben wir jetzt hier in Zentimeter umgewandelt, weil die Steigung halt in Zentimeter pro Stunde ist. Und das bedeutet, dass äh, die Höhe jetzt hier am Ende in Zentimeter sein wird und die Zeit in Stunden, weil es hier pro Stunde ist. Gut, nächstes jetzt. Äh, wenn wir einen Nagel eine Kraft auf einen Nagel eine Kraft ausüben, ist der Druck desto größer, je kleiner die Fläche A ist. Das ist eindeutig eine. Hm, äh, wo ist das hier? Ja, hier. ist eindeutig eine indirekte zwischen druck und äh, und fläche eindeutig wenn wir die nagel mit der mit der spitze an die äh, an die wand so äh, schlagen ja einschlagen dann wird sie schon rein warum Weil die spitze so eine kleine fläche hat und wenn wir das umgekehrt machen mit dem kopf wenn wir so blöd sind dann geht es nicht mehr rein ja ist eh klar äh? warum weil die fläche am kopf sehr groß ist und das ist halt die definition von druck in der physik und last, last but not least eine bakterien eine, bakterien, eine bakterienkultur hier ja, werde ich kollegieren verdreifacht sich jede stunde am anfang gibt es fünf bakterien also das ist eindeutig eine exponentielle funktion das können wir auch sehen ja hier und sie wird aber immer mehr ja nicht bei der bevölkerung in deutschland ja und das bedeutet jetzt hier der Anfangswert ist der Wert am Anfang, also der y-Achsenabschnitt und das ist, wenn die Zeit hier 0 ist. Und wenn das 0 ist, haben wir das a. Ja? Das a, also in diesem Fall ist halt der Anfangswert, also 5 Bakterien, so viel wie wir am Anfang hatten. Und wie viel ist jetzt das b hier? Wir müssen die Basis berechnen und das bedeutet was ist die Basis jetzt, was passiert mit der, äh, mit der Kultur äh, mit, der, mit der Bakterienkultur, sie verdreifacht jede Stunde also die Basis wird 3 sein ja, und das haben wir jetzt hier auch so geschrieben, dass die Basis hier muss 3 sein 3 ist e hoch b, das bedeutet b ist 1,1 ja? und t in diesem Fall hier zeigt Stunden und y die Bakterienanzahl, also wie viele Bakterien wir haben, ja, e, klar Warum? Weil jetzt hier pro Stunde ist und wir mit Bakterien zu tun haben. Das war es. Ein bisschen zu viel jetzt in diesem Video, aber wie auch immer, langsam nochmal schauen und dann wird's schon. Danke sehr.